Willkommen in Zukunft. Alles hängt zusammen. Die Dinge liegen für dich noch im Verborgenen. Aber sie werden ans Licht kommen. Mikkel? Mikkel! Tief, Vergangenheit. Tag. Und Zukunft. Tag. Du, Die. Ich, Tag. Die Apokalypse muss kommen.